ei, ei, ei was seh da? Das ist eine Spurmarkierung, wa? Naja, Lucia nimmt sich der Sache an und gibt äh, die Bahn frei. Das finde ich gut. Danke dafür. Denn helfen tut diese Markierung keinem mehr. Im Gegenteil, da kann man sich mit dem Motorrad super drin verfangen, mit etwas Pech. Schick. Mal wieder eine Menge Zeit gespart, würde ich sagen, Abkürzung über die Bushaltestelle bzw. Mini-Pausenbahnhof oder so. Es wird fremdbeschämt, Freunde, und ich finde absolut null seitens unserer Fahrzeuginsassen, sondern zu 100% durch die BMW im Auto autorauch Road Rage dame Aber von Anfang an, ja, unsere Kamera steht hier etwas länger, vor uns ist aber eine Vorfahrtsstraße, das heißt, in beide Richtungen müssen wir den Querverkehr abwarten. Soweit ich das richtig verstanden habe, hat die Dame am Steuer unseres Fahrzeugs vor nicht allzu langer Zeit mal bei einem Abbiege einen Unfall gehabt und ist somit durch ein unschönes Erlebnis vorbelastet. Nun wissen wir nicht, wohin die hinter uns so dringend muss, dass es schon ausreicht, bei unter zwei Minuten Standzeit aggressiv gegen ein fremdes Auto zu schlagen und dann einen beinahe Unfall zu verursachen, indem sie wütend davon rast, mitten in den Querverkehr hinein, sodass ein Transporter eine Vollbremsung hinlegen muss. Aber auch wenn der Herr auf unserem Beifahrersitz mir schrieb, er hätte sich hineinreißen lassen und am besten gar nichts sagen sollen, muss ich ganz, ganz, ganz ehrlich sagen. Fetter Respekt meinerseits, dass du keinen Mittelfinger zeigst, keine Ausdrücke benutzt und eigentlich komplett ruhig handelst, verhältnismäßig hier sehen. Würde irgendjemand meine Frau so am Fenster bedrohen und das könnte mir glauben, ohne dass ich hier so tun will, als sei ich ach so stark und total krass. Nee, das ist meine Meinung. Dazu würde ich ganz, ganz anders reagieren und könnte mich nicht mehr beherrschen. Denn wird das Wohl meiner Familie in irgendeiner Form bedroht und eingeschüchtert, sind mir die Gesetze mal kurz egal. Also, und wenn der jetzt nicht dran vorbeifahren würde, hätte ich jetzt gekommen. Schatz, beruhig was dich! Los? Beruhig dich! Junge. Beruhig dich! Hm? Mama, los. Ja. Gute Frau, Problem? bitte machen Sie die Sicht Was ist dein Problem? Fahr! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg. Geh weg. Wie sollen wir denn hier fahren? Das ist der Hammer! Es ist einfach der Hammer! Das ist der Hammer? Ja. Gut, dass du kein motorischer Raser bist, so dass die Zeit hier passt hat. Feuer oder was? Ey Mann, das gibt's doch gar nicht, ey. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Also wie kann man, wenn man das sieht, denselben Fehler machen wie der Vordermann? Boah, Kinnas! <S SULISEN> ich mein Nein, das, ist, das ist der Wahnsinn. Ich muss mal ganz kurz emotional werden. Ja, mal ganz kurz euch einfach sagen, was für eine geile Community ihr seid. Und jetzt sagt wahrscheinlich fast jeder Influencer irgendwie, oh, ihr habt die beste Community auf der ganzen Welt. Nee, also es, mit Sicherheit sind auch ein paar Arschlöcher drunter. Das, das ist immer so. Und ich selber kann auch eins sein. Aber es ist einfach so, dass meine Arbeit so oft gewertschätzt wird, egal ob es jetzt eine Paypal-Spende ist, wie in dem Fall hier. Vielen Dank an euch und viele, viele liebe Grüße. Und äh, auch amazon eigentlich und auch wenn man mir nichts kauft, ja das muss nicht immer gleich Geld ausgegeben werden, das ist auch einfach, wenn man mir unter das Video schreibt, ey das unterhält mich einfach, das, ist, das macht so Spaß dir zuzukicken, mir das anzuhören, dann ist das für mich einfach in dem Moment was zurückgegeben, so und das ist riesig und ich möchte euch wirklich, wirklich, wirklich dafür danken, jedem Einzelnen, auch die, die einfach nur stumpf zugucken und überhaupt nicht kommentieren oder so. Wenn ihr mein Video zum Beispiel komplett zu Ende guckt und auch nicht mal geliked habt, hilft mir das schon enorm, weil das einfach im YouTube-Listing dann besser funktioniert. Das musste mal raus, das ist, das ist richtig geil und ich habe da auch schon noch Sachen vorbereitet, um euch auch äh, äh, materiell was zurückzugeben und so weiter. Das kommt alles noch in Zukunft, deswegen, äh, ja, das, das musste, das musste einfach mal gesagt werden, jetzt geht weiter hier. Dazu muss nichts weiter gesagt werden als absolute Genugtuung, unser Einsender lässt Platz für den Bus. <lacht> Tja, leg dich mit Fahrzeugen in deiner Größe an, wa? Ist doch quasi unmöglich, das nicht hinzukriegen. Also ehrlich, so lange freie Spur, so lange Einfädelungsstreifen, also an die Hand nehmen kann man ihn nun nicht auch noch. Als ich früher mal so Minijobber-Tätigkeiten gemacht habe und man trotzdem in so einer Teambesprechung anwesend sein musste, dachte ich mir immer nur so, ich brauche Kohle, ich bin hier wegen des Geldes und... Ich interessieren diese Kollegen nicht, überhaupt nicht. Meine Fresse, ey, was ist denn mit denen Spaß, dies los? Jo, beide Aussagen vollenden meinen Satz <lacht> ganz gut. Alter. Oma, du hast das Hindernis vor dir. Meine Fresse. Oh! Ich weiß nicht, ob ihr da was verstehen könnt, aber Detlef will hier nur eben einparken. Als sich jemand direkt neben ihn stellt, auf Detlefs Beschwerde hin stehen bleibt und unnötig rumdiskutiert. Also womöglich hat der andere auch gar nicht gecheckt, dass Detlef parken will. Ja? Aber wie sich sowas hochschaukeln kann, ist schon faszinierend. Echt jetzt? Ja, nun fahr. Ich bin noch am einparken. Alter. Wir können es jetzt auch ausdiskutieren, fahr doch einfach. Nun fahr doch einfach. Alter. Dürfte ich jetzt bitte einparken? Das kann mal ganz schnell nach hinten losgehen. und Tiefgründung Und seit früh am Morgen, Leute! Ah, da hinten kommt schon einer angehämmert. Hallo? Wir wollen nicht sterben! Ja! Ja! Nee! Hör auf, das macht er nicht! Das machen die nicht! Das kämpft. Alter! Was ist los? Elbow normal, und da guckst du wieder was Alter. So, das letzte Verkehrszeichen, was ich gefragt hatte, war ein bisschen fies. Streckenverbot für den Transport von gefährlichen Gütern auf den Straßen, wo dieses Schild vorangestellt wird. Äh, mit anderen Worten, ja, Verkehrszeichen 1052-30 könnte auch 052-30 sein. Beides ist im Internet zu finden und ich bin ein bisschen verwirrt, offen gesagt. Aber das war ein bisschen fies. Vielleicht kannte man das schon mal vom Sehen. Und jetzt wisst ihr auch, was das ist. Kann jemand aus dem Kopf von euch noch die Formel für die Bremswegberechnung? Ja, jetzt einfach so aus dem Kopf.